damit willkommen zu einer neuen Folge von Miitopia. Ein bisschen Leveling und all das ist passiert. Ihr habt schon alles gesehen. Und ja, jetzt reden wir mit Tingle. Ein neues Quiz wartet auf uns. Und das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Was haben wir diesmal? Vorhang auf. Es gibt drei Fragen. Fangen wir an! Frage 1. Igitt? Ja, also wenn man das nicht verstanden hat, also dann, ja, äh, sorry, ne? Dann ist mies. Frage 2. Miku. Das sieht man doch. Solange du nicht jeden Mi, als, also jeden Charakter als den gleichen Mi hast, ist das hier mega einfach. Danny. Ja, also sorry, das ist mega einfach, das Minigame. Wir müssen, wenn, wenn, viel schneller sein und das ist viel kleiner alles. Also keine Ahnung. Ja. Ah, kostenlose Bananen nehme ich mit auf den Weg durch... Was zum Geier? Geht hier ab. Und hey, vielleicht können wir doch das ganze Gebiet hier erkunden. Hä, ist da hinten eine Villa? Sieht ihr das? das ist halt nur so wie eine Villa oder so? Oh, warte, wenn hier der Pfeil ist, vielleicht ist dann können wir dann doch nicht alles erkunden. Nee, da oben ist auch nochmal Dingel. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das Ende. Schade. Ich konnte nur die Hälfte erkunden. Genauso wie bei diesem Eisgebiet. Das ist ja schade, um ehrlich zu sein. Ich möchte beide Gebiete erkunden. Vielleicht kann ich das aber auch gleich noch. Wer weiß. <lacht> ähm, bist du hierfür da? Das soll dieser berühmte Hamburger sein? Dieser Burgier? Na dann hauen wir rein! Bosskampf gegen einen äh, Bürger und ein Toast Aha Okay Mega Blitz! Bam! Und jetzt sagt die Toasten schon mal Die leben noch? Nein ich nicht! Nein! Der Leute! Er hat mich gefressen! Auf den Kram Los! Wir müssen besiegen! So schmeckt besser. Hm, lecker. Bam. Na, kommt schon Leute, hilf mir Mann. Ah, ich werde verdauen, ich habe keine Lust, äh, bürgerfressen zu werden. Wow. Ah, so ein Glück. Das war zu viel des Guten. Bam. Über 100 Damage machen wir jetzt. schön mit dem Megafeuer. Aua! Nein! Nicht unseren Professor! Oh, sind das alle lieb? Uwo. Bam! Hm. Ah, scharf! Noch mehr Schärfe! Gib die geht sofort wieder her! Bam! Er ist immer noch drin! Girlfriend! Komm schon den kriegen wir down! Easy! Nice, hat geklappt. Rauf da! Keine Zeit für Heilung! Bam! <lacht> Fällt auseinander. Nice. Und ich krieg dafür ein Level-Up. Du warst der Tapfer, Igitt. Du hast hier eine Pause verdient. Na, no, das war ja eine schöne Überraschung. Der leckere Burger hätte erst uns verputzt. Ach, ich hätte mir gar nicht erst so große Hoffnung machen sollen. Naja, die Sache ist gegessen. Jetzt lachen. Hier hast du ein kleines Dankeschön für deine Hilfe. Tausend Gold. Nice. Äh, übrigens, hast du schon mal vom dunklen Fürsten die Wasser gehört? Äh, dunkleren. Ach, der? Naja, über den hat man nur allerlei Gerüchte. Aber ich habe nie richtig hingehört. Tut mir leid. Äh, Okay, zumindest haben wir die Quest abgeschlossen und damit alle drei Quests durch. Wie das Spiel wohl jetzt weitergeht. Ich weiß nur, dass jetzt der Fotograf auf euch wartet. Richtig. Hier ein Bild für euch. Toll. Du, du, du, du, du, du. Bam. Ah, schon wieder Notfall. Wer ist denn jetzt diesmal krank? Bunny. Nein, Bunny. Göffel wird sich um dich kümmern. Bin da sehr zuversichtlich. Oh, Young Mike will mit Freddy chillen. Gut, dann tauscht dir mal. Dann gehst du jetzt... Geht dann jetzt zu Miko und Young Mike geht zu Freddy. Oh, deshalb. Ein Geschenk. Ein Kitty schenkt Freddy ein Geschenk. Eine Kristallkugel. Die mag er. Ich meine, es gibt aber auch Geschenke, die man nicht mag. Die die Mieser nicht mögen. Aber ich glaube, das hatten wir bisher noch nie, oder? Habe ich wohl ziemlich Glück. Hm. Yay, yeah, echte Freunde. Ja, ich weiß, ich habe das letztes Mal nicht vorgelesen. Ähm. Bei Level 25. Ich muss mal ganz kurz nachgucken. Kann das sein, dass... Unser Pferd, Jesus am meisten mag. Äh, ich glaube, das guckt man bei Team nach, oder? Team und dann unser Pferd. Details. Ne, mag besonders Mike. Hm, habe ich denn höher gelevelt als Jesus? Lass mich mal kurz gucken. Tatsächlich! Dann brauch ich doch gar nicht vorlesen, habe ich bestimmt schon mal irgendwann vorgelesen. Tatsache, okay. Dann, dann. Okay, das ist cool, das passt richtig gut. Herzchenkostüme mit so Stacheln und so, so Böses, aber es ist trotzdem so Herzchen überall. Oh, das hat was. Ich finde, das hat was. Ich sehe das jetzt auch an, ganz ehrlich. Ich finde, das hat was. Weiß aber nicht, wie lange sie das anhaben wird, weil es passt nicht wirklich zu ihr. Vielleicht sieht... Ah, es sieht cool aus, aber... <lacht> ja, ich habe mich jetzt doch nochmal umentschieden. Irgendwie passt sieht es nicht so gut aus zu Girlfriend selber. Piep. Hm, hä? Ändern? Äh, nee. Oh, oh Gott, nein! Nein, das wollte ich nicht. Ah! Wie ging das? Details. Nein! Ich bin falsch. Ich bin auch bei Team. Ich Idiot. Das muss unter Ausrüstung. Sorry, mein Fehler. Sorry, guys. That was my fault. Ich wollte eigentlich das ganz alte. Au Ach so, warte. Aussehen. Kleidung. Das ganz alte Outfit. War es nicht eins der ersten sogar? Hä? Wo ist denn das? Ich meine, das war eins der ersten. Oder nicht? Ich finde es nicht mehr. Ach, das war's! Das Ziegenkostüm. In Rot. Okay. Ja, sorry, jetzt habe ich wieder Zeit verschwendet. Ah, es tut mir leid. Warte, machen wir mal, mal weiter. fehler abschalten und sich denken, boah, ey Mike, du bist so lang, weil ich muss immer alles drin lassen. Ja, okay. Wir machen jetzt weiter. So, Jesus, komm ins Team. Du und Girlfriend müssen wir auch kennenlernen, das kriegen wir bestimmt noch hin. Ja, und nein, da wollte ich nicht rein. Da äh, das ist viel gedriftet. Ich wollte hier hin, zu weit gereist. Weil genau das haben wir. Wir haben weit gereist. Wer bist du? Wer bist du? Ach, du bist du, bist frischen. Mark keine Ahnung, wer du bist. Oh, Hilfe. Neue Quest? Es gibt eine vierte Quest. Wow, das wird zu so Batman. Dieser Hamburger war ein schreckliches Monster. Aber irgendwie sah auch lecker aus. Okay. Neue Quest. Schleckermagier Kann ich dir helfen? Na, gucken, dafür ich weiter. Muss man den können. Moment mal, da zettelt doch etwas. Ich glaube, meine Freundin Mabel erwähnte diesen Namen mal. Ich bin gerade in Wolkenheim. Soll ich sie den Weg zeigen? Besuche, Besuchen wir meine Freundin. Ihr ja, aktueller Aufenthaltsort ist Wolkenheim. Ah, und so kommen wir dann weiter. Wolkenheim ist bestimmt diese Wolke ganz oben, oder? Ich lehne das mal ab, weil ich will gucken, dass ich vielleicht einen Nie bekomme, mit dem ich doch leben kann. Ja, Isaac, irgendein so komisches Auge, Batman. Mit dem kann ich noch leben, aber irgendwelche. Random Dudes sich nicht kennen, da ich es lieber. Äh... Ja, wir sehen uns gleich wieder. Actually. Okay, die Quest-Mies ändern sich wohl nicht, aber... Warum ist hier Dr. Eggman? Und... Warum ist hier Tammy? Warum ist hier Tammy? Hi, Tammy! Und Dr. Eggman. <lacht> ich liebe Roboter. Hahaha! <lacht> das passt sogar. Geil. Okay. Ja, okay, dann muss ich halt mit äh, den Typen arbeiten. Mr. Mehrspiel. Irgend so ein, äh, weiß ich nicht, YouTuber vielleicht. Und dann arbeiten wir mit dem. Sorry, dass ich den gerade nicht so äh, kenne. Na ja gut, wollen wir dann aufbrechen. Wir helfen ihm halt nur. Ich kann es nicht steuern, welche Mies kommen. Es kommen mir ja irgendwelche be beliebten Mies oder so. Keine Ahnung. Ist halt so. Irgendeinem random dude, der hilft uns hier zum Wolkenheim zu kommen. Hä, aber da ist immer noch so eine riesige Wolke dahinter. Und wie komme ich denn jetzt hier weiter bei Wach zum Geier und äh, den Puderhöhen? Da gibt es ja auch noch Orte, Das ist das für später? Wir schauen das später einfach nochmal vorbei. Gehen wir erstmal zum Wolkenheim. <lacht> The future is here. Wolkenheim, hier wartet die Zukunft auf einen. Lass uns aufbrechen. Ciao Jesus, wir stehen auf Wolken. Wie flauschig sie sind. Laschika geht's gar nicht. Yay! Yeah. Yippie! Toll. Ich verkehste Grün. Gibt es hier Wolkenkätzchen? Das wäre doch super, oder? Roboter, Robolde. Wir besiegen sie mit Feuer. Nice. Halt nichts aus. Bam! Ich hoffe, wir finden hier im Wolkenheim... Den dunkleren Fürsten Iwata. Ich hoffe, wir finden ihn hier. Was ist unsere Aufgabe von dem Zauberer-Typen? Ich hab's voll vergessen wieder. Dieser hat keinen Schlachtruf? Habe ich das nicht gemacht? Amen. Toll. Mal kurz gucken. kreis an diesen Ort. Wolkenheim. Okay, einfach nur erkunden. Einfach nur erkunden. Okay. Das ist hier die Quest. Die Mission, die wir haben. Dann machen wir das. Yay. Letzter Wunsch. Und Miku will wieder zurück zu Bunny. Okay. Dann geht's zu Bunny. Du, du, du, du, du. Gute Besserung. Oh. So Jesus wird besser befreundet sein mit Verdonner als ich es mit ihr bin Er macht Konkurrenz Das kann ich so nicht stehen lassen, oder? Hm. Wer möchte mein Geld? Das ist zu so teuer Nein Oh ja, den will ich anziehen. Ich muss gerade ganz kurz zweimal schauen, um zu sehen, was ich mir da gerade anschaue. Ja. Ja, ziehen an. Fast 100 äh, Stats haben wir jetzt schon mit Young Mike. Das ist gut. Very well. Very nice. Gut, machen wir weiter. Bandy geht's immer noch nicht gut. Alter. Die Arme machen wir erstmal den. Schalten wir erstmal den anderen Weg noch frei. Okay, da stelle ich jetzt doch rein, weil wir haben jetzt neue Gegner. Wir haben Max skelette Die sehen voll cool aus irgendwie. Statt einfach so ein Schädel auf Beinen ist es einfach so ein Computer auf Beinen. Auf so Skelettbein. Oh, Level Up for Girlfriend der strafe stich einen gegner und seine nachbarn mit dunklen Pieks an okay das ist gut das ist wirklich gut sowieso ist hier schon das ende also Aha, ist nicht schlimm yeah. wow wir lernen uns kennen juhu sind ein bisschen wie ein swimsuit was äh, young mike da hat so ein bisschen schon Apropos Young Mike, da wartet jemand auf dich und zwar das Pferd. Jetzt möchte ich mit dir reden. Und Level 14. Toll. Was wollt ihr haben? Achso, du willst den Finger, stimmt? Äh, Schlüssel? Warum willst du einen Schlüssel? Oh, peak ja, der sieht voll cool aus. Schwere Kaliber. Ja, ja, ich habe kein Geld. I'm sorry. I'm sorry, guys, kein Geld. So, Freddy die ins Team. Ich einen Koch. Einen heilenden Koch, der uns hilft, alle zu heilen. Als Koch. Ja. So, wir haben jetzt die Qual der Wahl. Oben oder unten als erstes? Ich mache erstmal nach oben. Weil. Keine Ahnung. Qual der Wahl halt. Ich hätte beides machen können. Och, komm schon. Wieder zwei Wege. Muss das sein? Aber ich glaube, die schneiden nicht raus. Weil die sind direkt am Anfang. Und da könnte ja sich was geändert haben. Im Endeffekt. Keine Ahnung. Bam, bye, bye. Ach, die leben noch? What? Wie die leben noch? Bam! Nicht mehr lange. Nicht lustig. Not funny. Didn't laugh. Bam. Ja, dauert noch ein bisschen, bis wir alle hier ein Level Up bekommen. Ich merke gerade, wir sind alle Supporter, außer ich. Ne? Ich glaube schon. Dass wir gerade alle Supporter spielen. Wie cool. Ja, doch, doch, doch, wir sind alle Supporter. Nur ich nicht. Komisches Team, was ich mir da zusammengestellt habe. Aber hey, erst eine spannende Aktion. Mir doch egal macht das nichts aus. Ey, jetzt kommt aber ziemlich spät im Spiel, diese Fähigkeit. Die müsste eigentlich schon ganz am Anfang passieren so ein sein tun, ja. Deutsch. Hm, komisch. naja naja Und Bunny geht es endlich wieder super. super ja, yeah, und ihr könnt euch jetzt kennenlernen. Perfekt. Ja, yeah, guck mal, die quatschen sogar schon. Nett. Super, toll. So, äh, bevor wir zur Kiste gehen, machen wir aber erstmal noch den Weg hier. Und hoffen, dass da nicht so viele Monster hier auf dem Weg lauern. Das könnte eigentlich ein neues Level sein, deshalb lasse ich es drin. Also es ist direkt am Anfang dieser Weg hier, diese Weggabelung. Ich glaube, das führt aber nur zu Tingle, oder? Ich meine da war Tingle. Ich hab's ja schon wieder vergessen. Oh oh. Nein! Hat Freddy sie geschubst? Ich hab's gerade nicht richtig gesehen. Ich dachte, sie ist einfach so hingefallen und Freddy war halt in der Nähe. Was denn da jetzt richtig passiert? Hm, komisch. Egal, nee, Ihr seid weg. Bye, bye. Wieso überleben die das? Ich dachte, ich bin stark genug. Und das hier. Na, ah, sehr, sehr kurzes Level. Muss aber auch nicht länger sein. Yay. Ihr lernt euch kennen. Toll. Hm, Geld? Wer möchte mein Geld? Willst immer noch den Schlüssel? Du wirst schon so lange dieses Mikro kommen. Jetzt holst du dir endlich meine Güte. Ich kann es nicht mehr sehen. Jetzt holst du dir einfach. Seine Sei Reporterin. Aus Tomodachi Live. Einmeldung. Irgendwas abgefahrenes, unrealistisch ist gerade in Tomodachi City passiert. Schalte den Rescue Helikopter. Hey! Und nun? Machen wir erstmal die Kiste und dann reden wir mit Tingle. Aber nach oben geht es nur zum Bonus lang. Hier geht es nicht richtig lang. Hier gibt es Essen. Noch was? No, no, no, no, no. Ja, noch eine Kiste. Geld. Und... Den Sonnentaler für Jesus. Dann hat er den endlich auch mal. Er sieht zwar richtig cool aus und er würde auch voll gut zu ihm passen, aber... Pinguin, Leute! Pinguin! Er könnte zwar so aussehen, aber... Aber... Pinguin! <lacht> Geil. Das soll doch ein Pinguin sein, Leute. Hä? Das führt irgendwo hin? Okay, bevor wir uns das anschauen, erstmal mit Tingle reden. Erstmal das Quiz machen. Hey, du Neul. Ich bin's! Tingle, kulalimba! Wir spielen, wer bin ich? Let's go! Wer bin ich? Drei Fragen, fangen wir an. Frage 1: Wer ist Quizfreak Tingle? Du bist es natürlich. Ich weiß doch, wer du bist, Tingle. Frage 2: Wer ist Crying Cat? Du bist Crying Cat. Richtig. Facke 3. Wer ist Wüstenpromi? Haben wir schon mal Du bist es natürlich. Viel zu einfach, Tingle. Es wird immer einfacher. Mach's mal schwieriger nächstes Mal, okay? Es gibt mir sogar nur Bonbons. Bom, bom. Nein, Bonbons meinte ich. Hä, wo geht's denn jetzt lang? Warte, da ist schon das Ende? Hä? Okay, vielleicht machen wir doch erstmal hier den unteren Weg. Ich bin voll verwirrt. Hä, ich bin wirklich voll verwirrt. Wie, wo, was, wo geht's lang? Hä? Aber komm schon. Da, dieses Level, das kann noch keine weiteren Wege beinhalten. Das muss doch ein gerades Level sein. Komm schon, das könnt ihr mir nicht erzählen dass es nochmal so wirr durcheinander geht. Bam. Explosion. Guck mal, das ist auch in den Blumenstrauß. Wie cool. Ich bin Level 22. Yeah. Ich erinnere aber nichts. Schade. Oh nein. Nein. Was? Was ist... Okay, komm. Geh wenn du nach unten. Was zum Teufel? geht da unten bitte lang? Wieso geht's da lang? Was soll da unten bitte sein? Ja, Freddy, jumps ich. Bitte. Danke, Freddy. Wir sehen uns bei FNAF 4. Bau. Yay. Yay. Super. Und die wollen sich wieder kennenlernen. Ja, ja. Du. du. Du, Nicht mein Level ab. Warum zeige ich es dann überhaupt? Och Mann. Och Mann. Och Mann. Faulenfächer. Ich weiß noch nicht, warum ich den jetzt kaufe, weil ich werde den definitiv nicht benutzen, aber... Faulenfächer. Äh, zumindest ein gutes Stats. Aber sonst? Faulenfächer? Why Ach, egal, naja. Machen wir weiter. bam bum Nach unten. Hä? Moment. Würdest du mir sagen, wenn ich hier nach äh, geradeaus gedrückt hätte, ging ja einfach nur hier hoch? Als Abkürzung mehr oder weniger? Und das ist jetzt nur.. Ach. Ach, oh Junge, ey, diese Wolke, dieses Wolkengebiet ist einfach mal riesig. Wirklich riesig. Auch kann ich brauche gar nicht schneiden. Ist ja hier auch mehr oder weniger wie ein neues Level. Ja, gut, außer dieser Kampf hier aber. Da machen wir ein, zwei Mal Bom bom boom, bum und dann sind die auch schon weg. Das ist immer die allen Gegner momentan so. Glaube, das finde ich auch noch ziemlich langweilig zu kämpfen, weil alle Gegner können alle nichts. Ich bin doch bisher noch kaum in der Bedrohle gewesen. Also ich hätte noch nie einen Kampf, der wirklich sehr intensiv war. Und sehr fair von beiden Seiten her. Level up für Miku. Schön. Die Hundebellen. Das bedeutet für mich, dass die Folge schon ziemlich zu Ende sein wird. Aber diesen Weg gehen wir noch lang und gucken, ob da wirklich einfach nur für uns ist eine Abkürzung schafft oder nicht. Was ist denn da? Ist? Ja, eine Wolke. Kannst du nicht essen? Oder? Also ist die Wolke? Wie können die überhaupt auf Wolken stehen? Ich stelle zu so viele Fragen, glaube ich. Wir sehen uns auf jeden Fall. Äh, Notfall! In der nächsten Folge wieder, wollte ich sagen. natürlich schon wieder krank. Schon wieder. Schon wieder krank. Ihr seid Level 19. schön. Schon wieder krank. Toll. Und ja, es ist wirklich nur eine Abkürzung, meine